Hallo, ihr wundersamen Wesenheiten da draußen. Ich begrüße euch. Es ist Zeit für Zack, Kartoffelschnack. Heute mit einer Folge von Wir schnacken. Ich bin heute alleine im Studio, denn ich habe Leserpost bekommen. Unsere erste Leserpost. Und die Fragen, die mir gestellt wurden, wurden nur an mich gerichtet. Von daher bin ich auch alleine hier. So, die Kopfhörer brauche ich jetzt nicht mehr. Das scheint alles zu funktionieren. Dann lege ich die mal weg. So viel besser so, blub, Pummel vor. so passt jo, ja ihr lieben ähm, zum ersten mal finde ich es super dass äh, trotz dass wir noch nicht einmal im monat äh, da sind wir bis heute schon 15 abonnenten haben hört sich wenig an für uns ist es aber ziemlich viel und äh, wir bedanken uns dafür dass ihr uns eben abonniert habt Neue Hörer dürfen uns natürlich auch gerne abonnieren. Da haben wir überhaupt kein Problem mit. Das würde uns sehr freuen. Und äh, mir wurde gesagt, dass bei den Keksvideos oder für mich in den Backvideos, die wir gemacht haben, die Fotos der Kekse fehlen. Ja, das weiß ich. Ich habe die Fotos für die Kekse dann ähm, bei dem Video mit der Keksglasur reingetan. Denn erst ab dort wusste ich, wie das funktioniert. Ich lerne ja täglich momentan dazu. Aber, weil ihr das so schön wissen wolltet, habe ich mir gedacht, bin ich mal so nett und äh, zeige es euch hier. Übrigens, hier haben wir unseren Nikolaus stehen, den habe ich geschenkt bekommen. So. Und ich wollte euch auch noch etwas anderes anzünden, nämlich ein Räucherkerzchen hier. So. Das Interessante bei der ist, erst raucht sie nach oben und danach raucht sie nach unten in den... Ja, äh, Wasserfall hinein. So, so, aber jetzt zu den Keksen. Hier haben wir eins von diesen wunderschönen, wundervollen ähm, Nussdeckern. Äh, Bricht sehr leicht, das mache ich jetzt nicht, aber ich werde ihn jetzt essen. Denn geschmacklich sind die Astreien, auch wenn sie nicht so aussehen. Ich einen wirklich schönen Kekschen essen. So, als nächstes hoppala, habe ich hier Na ja, Vielleicht sollte ich mal das versuchen, ob das funktioniert, wie ich das mir vorstelle. Ja, ich komme weiter ran. So. Spritzgebäck. Dann fahre ich auch gleich wieder weg. Interessant. Ja, das ist die Fernbedienung der Kamera. Habe ich äh, das erste Mal getestet. So, Spritzgebäck. Sieht auch nicht sonderlich toll aus. Hat ein paar abgebrochene Stellen, aber schmeckt hervorragend. Und schön zitronig. Wir erinnern uns ja sicherlich, Zitronenschale ist dort drin. Die echt einen sehr guten Geschmack macht. So, und weil ich es euch zeigen wollte: Hier ist der Haarfuß ins Fuß. Ihr seht ihn. Das ist Buttergepäck oder Butterkekse. Den werde ich nicht essen. Ich habe nämlich noch einen anderen davon. Nämlich, ich habe hier noch diesen netten, äh, diese nette Sternschnuppe. So, die werde ich jetzt hier vertilgen für euch. Butterkeks. Knusprig, vanillig und lecker. Und hier drüben seht ihr jetzt, wie der Wasserfall schon anfängt nach unten zu fließen. Also der Rauchwasserfall. So. Und ich habe mir gedacht, soll der Geiz Holst du doch einmal einen Glückskeks hervor. Denn die Glückskeksmaschinerie steht nicht still. Hoppala. So, da haben wir ihn wieder. Die Glückskeksmaschinerie steht nie still und es werden täglich neue Glückskekse gedruckt. Unter anderem leider nicht mehr die netten Kekse, wo drin und stand: Hilfig werde in der Glückskeksfabrik gefangen gehalten. Die gab es tatsächlich mal. Scheinbar gab es aber zu viele Anrufe bei der Polizei und ähnlichem dass die dann eingestellt wurden. Der Spaß ist wohl nicht angekommen. So, dann so, einmal auseinandergebrochen und da drin, damit es nicht krümelt. Glückskeks. Und natürlich in unseren Mülleimer, den ich jetzt hier hinten hinter aufgestellt habe. So. Was steht denn da drauf? Um, ja, hier steht geschrieben: Ihre persönliche Finanzlage wird sich um einiges verbessern. Ja, hoffen wir es mal. Hoffen wir es mal. Also hebe ich mir mal auf, behalte ich im Hinterkopf. Meine Finanzlage wird sich erheblich verbessern. So, und letztes Stück zum Glückskriegs. Übrigens, hier sind unsere Gläser. Das Auspackvideo dieser Gläser werdet ihr demnächst noch zu sehen bekommen. Ich werde jetzt einen Schluck nehmen. Prost. Ist übrigens ein alkoholfreier Kinderpunsch. Das soll eigentlich Kirsch sein, aber irgendwie schmeckt es nicht nach Kirsche. Hm, egal. Könnte schlimmer sein. Schmecken tut's, nur nicht nach Kirsche. Hallo. No. Ja, wir haben Hörerpost bekommen, per E-Mail, und zwar ging die ein am 21.12., heute ist der 23.12., also bin ich ziemlich zeitnah, denke ich. Die Fragen, die mir gestellt wurden, finde ich persönlich etwas merkwürdig und sie erinnern mich irgendwie an diese Fragen, die ein gewisser reiner Winkler ähm, immer beantwortet. Ähm... Und, äh, naja, ich bin ein netter Mensch und daher beantworte ich euch natürlich diese Fragen auch. Ja. Die erste Frage war, äh, in welchem Land willst du wiedergeboren werden? Also, diese Frage ist doch leicht zu beantworten, oder? Natürlich in Mordor. Ich meine, in Mordor ist ja im Grunde genommen alles egal. Hauptsache, du bist groß und stark, dann passt's. Also, groß und stark in Mordor. Oh, in welchem Land würdest du gerne einmal essen gehen? Das ist die zweite Frage. Das ist absolut leicht zu beantworten und ich denke, mir werden viele zustimmen. Natürlich im Schlaraffenland. Da kriegst du immer das, was du willst, zu der Zeit, wann du es willst. Also, was gibt es Besseres? Da kann man doch wirklich sagen, ja, ich möchte im Schlaraffenland essen gehen. Und daher ist auch die zweite Frage schnell beantwortet. Ja, die dritte Frage ist schwieriger und kniffliger. Die war nämlich, in welcher Zeit würdest du gerne geboren werden? Das ist schwer. Ähm. In Mordor natürlich äh, vor dem Untergang von Mordor, am besten weit vorher. So kurz nach der Gründung soll es da echt toll gewesen sein. Aber ähm, ansonsten würde ich sagen, in einer schönen und friedlichen Zeit. Was würdest du am liebsten arbeiten, hat man mich gefragt. Das ist Frage Nummer vier. Ja, das ist schwer zu beantworten. Wirklich schwer. Also ich wäre ja gerne Musiker geworden. Früher wollte ich mal Schrotthändler werden. Da gab es aber einige Probleme. Und Musiker gibt es da auch ein paar Probleme, weil erstens, ähm, singen kann ich gar nicht. Und zweitens habe ich absolut gar kein Taktgefühl. Und da ich weder singen kann noch Taktgefühl habe, denke ich, äh, ja, ist das ein Wunschtraum, der sich nie erfüllen wird, aber naja, es könnte schlimmer sein. Also ich wäre gerne Musiker geworden. Ja, fünfte Aufnahme, äh, fünfte Frage ist, warum sind eure ersten Aufnahmen so schlecht? Andere Podcaster und YouTuber haben es doch auch gleich mit den ersten Folgen geschafft, eine gute, brauchbare Qualität hervorzubringen. Ja, das ist wohl wahr. Das haben viele geschafft. Wir hatten das Pech, dass wir ein wenig in Zeitdruck geraten sind, da wir ja die Folgen zu Weihnachten online bringen wollten. Immerhin sind es ja Weihnachtsbäckerei und Weihnachtsfolgen. Und aus diesem Grunde, ja, wie soll ich sagen, haben wir gedacht, hey, wir machen das doch alles an einem Wochenende erst einmal fertig. Dann haben wir die Folgen, können sie schneiden, können sie online setzen, können ein bisschen lernen und üben. Ja, Pustekuchen, die erste Kamera, die wir hatten, hat uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn die hatte ein paar Defekte. Zum einen ging der Ton ständig an und aus bei der Kamera, obwohl er komplett abgestellt war. Dann schalte sich irgendwann das Bild der Kamera völlig ab und ging dann wieder an und ging wieder aus und wieder an. Und naja, es war halt sehr merkwürdig. Ja, Darum haben wir mittlerweile ähm, das dann nur noch mit Audio aufgenommen. Da war nur das Problem, dass wir eben nur ein Mikrofon anschließen konnten an den Laptop. Da stand zwischen uns. Wir haben uns bemüht reinzusprechen, leider ist das Problem gewesen, dass äh, man sich ja beim Backen, wenn man knetet, sich dreht, etwas zu Boden geht oder sonstiges immer vom Mikrofon wegdreht und daher sind die Aufnahmen auch ein wenig schlechter geworden. Ähm, auch dass in unserem Einbackvideo Backvideo Isa die ganze Zeit nichts sagt und vor sich hin blappert oder äh, summt, ähm, war so nicht gedacht. Ich äh, musste dort in der Küche was erledigen und die ist ein paar Meter entfernt. In der Küche können wir leider nicht backen, die ist zu klein. Und ja, da hat Isa eben irgendwie versucht, die Zeit zu füllen, bis ich wieder da bin. Gut gelungen ist es uns nicht, geben wir ja zu. Ist aber nicht Isas Schuld. Liegt einfach daran, dass wir noch nicht richtig eingearbeitet sind. Das wird mit der Zeit noch kommen, denke ich. Ja, und jetzt haben wir auch eine neue Kamera und mit der scheint es besser zu gehen. Bisher ist das Bild jedenfalls noch nicht ausgegangen. Ich beobachte das hier die ganze Zeit auf dem Laptop. Deswegen schaue ich auch öfter mal nach unten und nicht direkt in die Kamera rein. So, als nächstes hätten wir... Ups, jetzt ging es fast aus. Die Frage Nummer 6. Warum nennt ihr eure Auspackvideos Vorsicht Hochspannung und nicht Unboxing? Ja, ähm, naja... Unter Vorsicht Hochspannung sind ja mehrere Dinge vereint. Nicht nur Unboxing-Videos, deswegen heißt ja auch Vorsicht Hochspannung Unboxing das eine. Beim ersten Video habe ich es vergessen einzufügen in die Beschreibung. Das war aber auch die Kamera, die defekt ist und zurückgegangen ist und die wir jetzt ersetzt bekommen haben. Die neue Kamera ist übrigens sehr gut. Also wir sind mit der bisher sehr zufrieden. Übrigens die Lichter, die wir haben, leuchten gerade hier von mir ausgesehen, links rein und äh, machen, denke ich mal, das Bild recht gut. So, das ist eine indirekte Beleuchtung, die ich da eingestellt habe. Ja, ähm, was gibt es da noch zu sagen? Ähm, Unboxing nennt es außerdem jeder und im Format Vorsicht Hochspannung sind die Unboxing-Videos und äh, Videos, ähm, wo ich zum Beispiel Bücher und Ähnliches durchblättere. Oder äh, in denen wir auch äh, Filme beschreiben wollen, die wir uns anschauen, oder Serien. Das ist alles bei Vorsicht Hochspannung drin, weil es eben spannend ist. Jo, dann ist die siebte Frage: Ist Isa deine Freundin? Hättest du die Videos angeschaut, wüsstest du das. Aber. Wir sind ja nicht so, wir beantworten auch Fragen, die wir schon beantwortet haben. Denn ich meine, was soll's? Ist ja egal. Wir sind hier, wir sind für euch da, wir wollen Spaß haben, ihr wollt Spaß haben. Deswegen beantworte ich natürlich auch gerne diese Frage. Isa ist eine Freundin von mir, aber nicht meine. Also Isa und ich sind befreundet, sind aber nicht zusammen. Ich habe eine andere Freundin. Die möchte aber weder in den Aufnahmen noch in der, äh, vor der Kamera auftauchen, was ich durchaus verstehen kann. Und äh, auch absolut akzeptiere. So. Ja, dann eine Frage, die ich etwas merkwürdig fand wieder. Frage Nummer 8. Warum habt ihr einen ovalen Tisch zum Backen benutzt? Es ist doch klar, dass da alles runterrutscht. Äh, nein, das ist nicht klar. Weil auch auf ovalen oder runden Tischen kann man eigentlich gut backen. Das Problem waren nur die Unterlagen. Die sind nämlich ein bisschen rutschig gewesen, obwohl ich sie auf einer rutschfesten anderen Unterlage äh, aufgelegt hatte. Aber durch das ähm, Hängenbleiben an der Auflage ist die natürlich ein wenig verrutscht immer und irgendwann so weit gerutscht, dass eben kein Halt mehr da war und sie eben fast zu Boden ging. Oh. Wir haben, hätten ja einen eckigen Tisch haben wollen. Das Problem ist nur, erstens haben wir keinen und zweitens haben wir auch gar keinen Platz, um einen eckigen Tisch hinzustellen. Denn wir können den runden bzw. ovalen Tisch nirgendwo anders hinstellen. Denn äh, ja, ich habe ja nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Die ist zwar recht groß, aber nicht so zugeschnitten, dass sie äh, sinnvoll nutzbar für Aufnahmen ist. Da habe ich bereits versucht, Aufnahmeräume hier zu bekommen bei uns, die man mal für einen Tag mieten könnte oder so. Leider äh, haben sich die Betreiber bisher noch nicht gemeldet. Bis auf einer hat eine automatische Antwort drin, dass aufgrund von Corona momentan keine Vergabe des Raumes stattfinden kann. Ja, ähm, Gut, was soll man dazu sagen? Ich meine, jedem das Seine, mir alles und äh, damit, äh, ja, ne? und so. So, dann eine Frage, was haltet ihr vom ukrainischen Krieg? Ich wüsste nicht, dass der Krieg mittlerweile ukrainischer Krieg heißt. Aber um ehrlich zu sein, ähm, halten wir davon gar nichts. Wir finden es einfach nur völlig bescheuert, blöd und doof. Und man kann tausend Argumente für und dagegen vorbringen, es ist uns ziemlich egal. Denn äh, das hat ja eigentlich auch nichts zu suchen und unsere politische Meinung ähm, wollten wir hier aus dem Podcast auch ziemlich fernhalten. Aber wie gesagt, Krieg ist immer scheiße und immer doof und den wollen wir eigentlich gar nicht haben. Und deswegen werden wir diese Frage auch nicht beantworten. So, Frage Nummer 10. Du sagtest, du machst beim anderen Podcast mit. Bei welchem Podcast machst du noch mit? Ja. Ich mache mit einem Freund von mir, dem Manuel, zusammen einen Podcast. Und zwar ist der Podcast Der Herr der Ringe pro Minute. Den gibt es auch auf ähm, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und so weiter und so fort. zu finden, einfach Der Herr der Ringe pro Minute eingeben und äh, ihr findet ihn. Vielleicht mache ich auch eine Verlinkung unter dieses Video und wir werden dann sehen. Auf YouTube äh, ist das übrigens auch zu finden, aber da ist leider nur ein Video, glaube ich, oder drei Videos online irgendwie so. Da oh. ja. haben wir irgendwann aufgehört mit, das wollte ich hier korrigieren und hier dann auf jeden Fall die ganze Zeit über ähm, Videos und auch äh, Audios für die Podcasts machen. Zumindest bei dem, was geht. Die meisten Sachen von Ho Vorsicht Hochspannung gehen natürlich nicht. Denn das ist ja Auspackvideo und da müsst ihr es ja schon sehen, was wir auspacken und nicht nur hören, nicht wahr? So, dann kam eine Frage, die ich auch wieder etwas merkwürdig fand. Aber jedem das seine. Das war die Frage: Warum hast du einen Hund und keine Katze? Ja. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Ich hatte schon mal zwei Katzen. Ich hätte auch schon ein Meerschweinchen. Am liebsten hätte ich eine Schildkröte. Aber da traue ich mich nicht dran, weil ich Angst habe, dass sie mich überlebt. Und äh, jetzt habe ich eben einen Hund. Und mit dem bin ich sehr glücklich und zufrieden. Er ist auch richtig lieb. Ja, und außerdem hat ja auch die Isa eine Katze. Und äh, die ist mit ihrer Katze auch sehr glücklich und zufrieden. Ja. Im Grunde genommen kriege ja fast alle Tiere. Und daher war es jetzt einfach Zeit für einen Hund. Ja, dann die Frage Nummer 12. Wie alt bist du? Ja, äh, ich bin schon alt. Aber, ähm, was soll ich sagen, ich bin noch keine 100. Aber so alt, dass ich noch Super 8 und VHS erlebt habe. Und dass ich als äh, Tschernobyl war damals. Dieses äh, Atomunglück äh, in der damaligen äh, Sowjetunion. Ähm, damals durfte ich tagelang bzw. wochenlang nicht wirklich aus dem Haus gehen. Ja, so alt bin ich. Ja, dann kam noch die Frage Nummer 13. Was denkst du über Let's Plays? Ja, das ist eine... Die letzte Frage übrigens, deswegen mache ich jetzt auch mein Tablet zu und lege es weg. Das ist eine, ähm, eine sehr weitläufige Frage. Das wäre genauso, wie wenn du mich fragen würdest, was äh, weißt du über das Periodensystem der Elemente? Darüber kann man sich im Grunde genommen totschreiben. Let's place. Also. Ich selber habe vor, irgendwann welche zu machen, hier auf dem Kanal. Ich weiß nur nicht, ob ich dazu kommen werde oder ob ich wirklich die Lust dazu verspüre. Theoretisch ist es geplant. Ob es durchgeführt ist oder wird, ist ein anderes Problem. Ja, und ähm, was ich ansonsten für ihn denke, ich finde es cool, dass es einige Leute machen. Wirklich. Ich habe auch oft viel Spaß beim Schauen gehabt. Ich habe zum Beispiel auch ein Computerspiel gehabt, das äh, musste ich tatsächlich zurückgeben. Und das war ein, ähm, ja, so, so ein Action-Rollenspiel, Shooter-Mischling äh, mit einer recht guten Story. Äh, leider ist mir beim Spielen ständig schlecht geworden und daher habe ich innerhalb der Frist äh, Damals Steam angeschrieben hat, Leute, das Spiel kann ich nicht spielen, mir wird ständig schlecht. Egal, welche Einstellung ich habe an Grafik und so weiter, es funktioniert nicht. Mir wird wirklich beim Spielen übel. Ja, also zurückgegeben und das Spiel konnte ich dann wirklich nur äh, als Let's Play anschauen. Komischerweise ist mir bei den Let's Plays nicht schlecht geworden, wenn ich die gesehen habe, sondern nur als ich selbst gespielt habe. Wirklich. <lacht> Ja, also da hat mir das auf jeden Fall sehr geholfen, dass jemand dort Let's Plays gemacht hat. Und äh, ja, damit habe ich dann auch dort die Geschichte schauen können. Es gibt ja auch Leute, die haben selbst keine Zeit zum Schauen oder vielmehr zum Spielen und schauen sich daher Let's Plays an oder hören sie sich an. Immerhin kann man ja auch sein Handy mitnehmen, YouTube anmachen, Kopfhörer rein und dann auf der Fahrt eben ähm, die Let's Plays der Leute hören. Man muss sie ja nicht unbedingt sehen. Wenn es nur um die Geschichte geht, natürlich. Ja. Ansonsten kann man natürlich auch Podcasts sehr gut ähm, unterwegs hören. Dabei sollte man wirklich nur auf den Verkehr aufpassen. Denn ihr seid auch, wenn ihr Fußgänger seid, immer noch Verkehrsteilnehmer. Und wenn ihr das Podcast hört und über Rot geht, es ist genauso ein Verstoß gegen die Verkehrsverordnung und euch kann natürlich auch etwas passieren und das wollen wir auf keinen Fall. Deswegen, auch wenn ihr Podcasts hört unterwegs, bitte passt auf eure Umgebung auf, auf andere Menschen. Lauft nicht in Autos rein, geht nicht über Rot, bleibt am Leben glücklich und zufrieden. Ja, die Fragen unserer Hörerpost habe ich beantwortet. Ach so. Oh, ich muss doch noch mal nehmen, denn ich habe euch gar nicht gesagt, von wem diese netten Sachen waren. Ähm, die E-Mail kam von einem gewissen Montetage Suma. Also vielen Dank für unsere erste äh, Hörerpost, die wir bekommen haben. Wirklich vielen Dank dafür. Das äh, hat uns sehr glücklich gemacht. Auch wie gesagt, die Fragen finde ich ja wenig merkwürdig, aber ich beantworte jede Frage gerne. Auch wenn es sein muss, doppelt, dreifach und vierfach. Damit habe ich gar kein Problem. Mich mal eben hinzusetzen und so ein Video hier aufzuzeichnen, ist auch nicht wirklich so schwer. Ja, und äh, jetzt äh, werde ich zum Abschluss noch ähm, ein Spritzgebäck nehmen. So, und das noch mal essen. sehr zitronig Nicht zu viel, nicht zu wenig, echt gut. Und falls ihr nur dieses Video gesehen habt, und nicht unsere Backvideos, könnt ihr sie euch gerne nochmal anschauen. Leider da ist davon ja nur eins mit Bild. Und die anderen sind nur mit Ton. Übrigens findet ihr diese Videos auch alle auf Spotify und Anchor. Theoretisch auch auf Apple Podcasts, aber die sind auch nicht freigeschaltet bisher. Auf Google Podcasts, die dauern auch noch ein bisschen mit Freischaltung. Ja. Und äh, bei ähm, Facebook, Instagram dürfen wir uns einen Daumen hoch geben. Hier natürlich auch. Und uns schön abonnieren. Dann verpasst ihr keine Videos von uns. Ja, und bei Twitter sind wir auch. Und langsam finden wir auch heraus, wie das funktioniert. Ganz langsam. Es ist eben auf einmal recht viel zu lernen, vor allem, wenn man gerade erst anfängt und vorher mit diesen Dingen noch nie zu tun hatte. Also zumindest ähm, mit der äh, Erstellung von Seiten bei Facebook oder bei Instagram oder den Tweets bei Twitter. Aber wir arbeiten dran und die Videoschnittprogramme und Audioschnittprogramme, daran arbeite ich auch und langsam, aber sicher kriege ich das alles in den Griff. Auch wie man Effekte einfügt oder zwischenzeitlich mal ein Bild reinlegt und so weiter. Das äh, lerne ich langsam dazu. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch was. Ähm, wann das Video online geht, weiß ich nicht. Aufgenommen ist es, wie gesagt, heute am 23.12. Ich schätze mal, ich werde das am 26.12. online stellen. Und äh, falls ich dann danach nicht mehr online sein sollte, beziehungsweise nichts mehr schreibe oder kein Video mehr aufnehme, wünsche ich euch einen guten Rutsch und äh, bis zum nächsten Jahr. Ich soll euch auch alle von der Isa grüßen. Ja, und in diesem Sinne, möge die Kartoffel wachsen und tschüss.